Nudel Nudel STYLE A-S-E-L-U-N a s e Nudel STYLE Nudel STYLE Nudel STYLE, Nude. style. Nude. style. Nude. style. You promised my son that you're going to give him free Robux. STYLE Nudel Nudel Stahl, Nudel. Stahl, Nudel. Er äh, ist Kampfhund. Sis ist ein Fleischwolf. It Wolfs Fleisch. Sis ist a Stichsäge. It sechs Stich This is a Flammenwerfer. It werfs Flamme. This is a Gasmaske. It masks Gas. This is a Kampfhund. It kampfshund. This is a Bierhumpen. It humps Bier. Ah! This is a Nudelholz. It holznudel. Nudel. This is a mähdresher. It dreshes mäh. This is a Feuerzeug. It zeugs Feuer. This is a Käse reibe. It reibs Käse. This is a Stahlhelm. It helms Stahl. This Is a Benzinkanister. It canister.